Es fühlt mir gerade erst bewusst, dass bei Adria ja auch eine Alpenüberquerung ist. Irgendwie hat mein Vater einen arsch oder? Vom Campingplatz Mühlleiten am Königssee. Heute ist der 14. 2022 und hier und hierbei gestern den Bodensee-Königsradweg, Bodensee-Königssee-Radweg beendet. Jetzt habe ich ihn beendet. Jetzt muss ich dieses komplizierte Wort noch hinaussprechen. So, es geht heute weiter nach Salzburg und dann fahre ich ein Stück hier auf der Alpe Adria weiter. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Und ich denke mal, dass ich so gegen 9 Uhr dann loskomme. Mein Zelt habe ich komplett nass eingepackt. Das war von innen und außen nass. Aber was willst du machen? Ich wollte jetzt auch nicht so lange warten, bis die Sonne über den Berg kommt. Wobei zu so langsam scheint das der Fall zu sein. Ich bin doch ein bisschen später losgekommen. Ich habe noch etwas an meiner Route gefeilt und. Ja, noch ein paar Instagram-Antworten gegeben. Ja, ist herrlich. Jetzt habe ich was verloren. Oh, meine Fronttasche. Wie kann das passieren? Genau, auf der Brücke hier. Da war die wohl nicht richtig eingehakt. <lacht> das fängt ja gut an. Oh Mann. Ja. ja, ich kann mir das nur so erklären. Ich habe hier einen kleinen Kabelbinder, damit die Tasche hier nicht so weit verrutscht. Wahrscheinlich habe ich sie auf dem Kabelbinder festgeklipst und war dann nicht richtig arretiert. Weiter geht's. <lacht> Da musste unbedingt den Kühen erstmal seinen Schritt zeigen. <lacht> oh. Die Strecke bin ich gestern Abend auch noch mal gefahren, nach Berchtigsgaden runter. habe noch ein bisschen was zu essen gekauft im O-Saft. Und noch mal frischen Kaffee. <lacht> frischen Kaffee, also Instant-Kaffee. Ja. Ich habe acht Minuten gebraucht vom Campingplatz bis Rewe und zurück auch wieder um die 10 Minuten. Es kommt ausnahmsweise mal kein Auto hier in die Quere. Falls jemand wissen will, wie weit es zum nächsten Supermarkt ist. <lacht> Ja, da kam ich gerade runter. Ach, das ist die andere Seite. Ja, da ist auch gleich der Rewe. Jetzt wollte ich gerade die Pfandflaschen abgeben und sehe, das ist ja Sonntag. Und da Österreich will ich die auch nicht mitschleppen. Deswegen werde ich die irgendwo platzieren, wo sie jemand, der es gebrauchen kann, mitnehmen kann. Jetzt geht es erst mal wieder hoch. In die Altstadt. Ziemlich rechts, ja. Hier wäre ein Bäcker, oh, aber es ist mir noch zu früh. Ab hier folge ich bis Salzburg dem Mozart-Radweg. Ja, so sehe ich das hier auch noch mal. Herrlich. Wir fahren noch wenig los jetzt um die Zeit. Halb zehn, halb fünf vor zehn haben wir. Es geht rechts runter. Ah, war ein kleiner Abstecher in die Altstadt. Und bin schon wieder im Berchtesgaden. Oh, da unten haben wir hier kampiert. Ist sehr schön. Ich muss jetzt hier hoch. Ja, bisher hat jeder Morgen irgendwie sehr schön angefangen, aber das ist schon hier außergewöhnlich schön. Hier ist Baustelle, deswegen gab es hier auch eine kleine Umleitung für Radfahrer. Okay. Also, muss ich muss noch mal kurz erwähnen, dass ich noch nicht auf der Alte Adria bin, sondern auf dem Weg nach Salzburg. Ich mal ein paar Worte zum Campingplatz mühleiten. Ähm, der war sehr freundlich, er war so im Stress. Mit den ganzen Anfragen, die er ablehnen musste. Er hat ganz klar gesagt, Radfahrer mit Zelt haben Vorrang und kriegen immer irgendwie einen Platz. Das ist, finde ich, eine super Einstellung. Das meinte meine Zeltnachbarin auch. Sanitärenlagen waren auch top. Leider waren die Duschen etwas zu wenig. Ähm, es gab nur an dem Sanitärhaus. Ich habe nur eins wahrgenommen. Nur drei Duschen. Und dann gibt es eine Wartebank draußen. Da habe ich dann mich zehn Minuten hingesetzt und war frei ein bisschen ja, und Er hat mir pauschal 20 Euro abgenommen. Das fand ich sehr in Ordnung. Auf, dem, auf der kleinen Wiese, das war so ein kleines Dreieck zwischen Sanitärhaus und äh, dem Kiosk in der Anmeldung, gab es eine Schuko-Steckdose und Wasseranschluss. Und die Schuko-Steckdose war belegt. Da waren einige Verteilerdosen dran. die ganzen kleinen Platzer mit zehn Zelten versorgt. Aber die Sicherung ist nicht durchgeknallt. Ja, ich bin jetzt in Kurzer erster Stopp. Hier bin ich am Ausgangsschild von St. Leonhard und habe hier Kanal gesehen. Ja, hier haben sie was kanalisiert. Kala, kanalisiert. Kanalisiert? Ja, was habe ich für ein Glück mit dem Wetter? Bisher hat es so nur zweimal geregnet, am ersten Tag. Uiuiui. Auf dem Campingplatz Schütte und vorgestern Abend auf dem Campingplatz Wagnerhof in Bergen kam mal kurz bei Sonne, kam ein paar Tropfen runter. Aber morgen soll es regnen. Morgen werde ich nicht trocken bleiben. Ich bin jetzt in dem kleinen Ort Anif und bin jetzt relativ nah an der Alpe Adria, aber ich fahre jetzt weiter nach Salzburg. Wenn ich wollte, könnte ich natürlich hier den also Kilometer abkürzen und wäre dann schon auf der Alpe Adria. Aber ich fahre nach Salzburg und bin jetzt auf dem Tornradweg. Aber immer noch auch auf dem Mozartradweg. Mozartradweg. Ich bin jetzt hier am Schloss Heilbrunnen, schaue ich mir jetzt aber nicht näher an. Ich fahre weiter nach Salzburg. Sehr toll hier zu fahren. Kann man schön in einem durchfahren. Das macht Spaß. Und das im Schatten bei Sonne. Das ist doch perfekt, oder? Oh, wow. Ich war noch nie in salzburg wo ich die Burg jetzt sehe oder das Schloss. Burg, Salzburg? Ich werde mir jetzt mal die Kugel geben hier. Ja, Anne, Anne und Mario, sorry, aber ich kann nicht widerstehen. Ich muss euch das nachmachen. 3,20, zwei Stück. Super. Die zweite ziehen wir auch gleich oh, an. So, fahren wir weiter. Ein paar War sehr lecker, jetzt geht's weiter. Ich habe ja auch schon einen Radweg gefunden. Straßenverlauf 3, 5, 5 Meter voll. Dann die cool, die elektrischen Busse mit Oberleitung. Ja, jetzt geht's los auf dem Alpe Adria. Wie heißt das? Cyclovia? Cyc oh, jetzt gibt's wieder so komische Namen. Chlovia heißt das, glaube ich. Also ich bin 32 Kilometer bisher gefahren und habe jetzt noch einen Rest. Na, ich gucke nach zu meinem Campingplatz sind es noch 64 Kilometer und es geht stetig leicht bergauf. Oh, schön. nur einen kurzen Eindruck von Salzburg bekommen. Aber hier die Radwege scheinen wirklich gut zu sein. Klein abgezogen. Hier sogar eine Fahrradstraße. Hier ist ganz schön viel Radverkehr auch. Wahnsinn, was hier los ist. Äh, wahrscheinlich sind die auch auf dem Alpe Adria unterwegs. So einen glatten Belag hatte ich bisher noch nicht auf meiner Tour. Sehr schön. Kaum spricht man das aus, da kommt eine gravel -Schrecke. Aber die ist okay. Ich bin bestimmt acht Kilometer gefahren. Und hier gibt es einen Rast für Radler. Ich setze mich mal hin und schau mal, was es da gibt. Immerhin habe ich meine 40 ersten 40 Kilometer schon gefahren. Ja, ich habe mir hier einen Verlängerten geholt und zwei Brötchen. Davon ausgehend, das ist ein bisschen Geld spar. habe aber jetzt 6,30 Euro bezahlt. Ich schmiere mir jetzt, ich habe ja noch ein bisschen Käse mit Bärlauch und den klatsche ich mir jetzt da drauf. Ich war schon wieder knapp davor, mir einen Leberkäse zu holen. Ich glaube, ich werde noch irgendwann ein Käsebrötchen ersticken. Als ich gerade meine Tasche für die Küchensachen aufgemacht habe, hab festgestellt, dass alles total nass ist oder feucht durch das Kondenswasser heute Nacht. Ja, ich glaube, sie mal offen gelassen erstmal. Ich muss mal gucken, dass ich das alles mal trocknet. Auch mein Zelt ist ja auch noch klitschnass. Aber ich halte jetzt nicht an, um das irgendwo auszubreiten wieder zusammenzurollen. Das muss bis heute Abend okay sein. Ich baue es ja eh wieder auf. Habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier gesessen und ein äh, bisschen Wasser getrunken. Ja, dann habe noch 55 Kilometer, ja, und dann kommt noch mal eine heftige Steigung mit 100 Höhenmetern. Aber ich habe schon anderes erlebt. spricht heute Frau Osman schneller als sonst. weiß auch nicht, was mit der los ist. Im Straßenverlauf ist ein paar sechs Kilometer voll. Brücke hinter mir links, von euch rechts gesehen, da führt der Taurenradweg Tauren, Tauren entlang. Tauernradweg. Oh. Ach, hier ist auch Tauernradweg. Das muss wohl so sein. Ah ja, Alpe Adria, das Schild das erste Mal jetzt gesehen. So, da gibt es Trinkwasser. Meine Flasche ist nämlich auch schon wieder leer. Hier ist es. Ah, super. Aber nicht. Gut. Das geht doch. So, das war der Ort Hallein. Leicht rechts ab. Ich fahre noch 47 Kilometer weiter. Ähm, bis St. Johann. Campingplatz Wiesenhof, glaube ich. Die sagten, für Radl haben sie immer blitzefrei. Die Farben kenne ich doch von den letzten Tagen. Ja, nicht? Es fühlt mir gerade erst bewusst dass bei Adria ja auch eine Alpenüberquerung ist. Oh, oh Mann. Mal sehen, auf was ich mich da eingelassen habe. Das war nur Nügelchen. Da war eine ganze Gruppe mit Kindern. Es waren bestimmt 20. Echt stark. Das ist gerade wunderbar, eine Ruhe, ab und zu kommen einem Radler gegen. aber ich habe schon lange kein Auto mehr gesehen, echt schön, ja, leider sind die Flüsse hier alle ausgetrocknet. Da geht gar nichts mehr, Wahnsinn. Gasthof. Ja, zum Wasserfeld fahre ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch nicht viel los. Schauen wir mal kurz. Route neu berechnet, 39 mm, seit <lacht> zwei Minuten. Ja, immer, noch immer schön auf der Straße dachen. Ah, mein Bruder ruft an. Ich bin jetzt in Golling. 35 Kilometer, das ist gar so viel. 60 habe ich schon. Nach einem kleinen Stau in Gollum geht es weiter. In dieser herrlichen Landschaft. Puh, ist das Es sind die angekündigten 100. Meter, die schon recht steil sind, falls im zweiten Gang und da vorne schiebt jemand. Jo. Ist ja eine Alpenüberquerung, oder? <lacht> oh jetzt ist heute ist der heißeste Tag, bis ja, 27 Grad. So warm war es die letzten zehn Tage noch nicht bei mir. In Hamburg waren schon mehr als 30, glaube ich. Aber hier nicht. Radfahrer müssen sich ansteigen, die kriegen nichts geschenkt hier, außer also ein bisschen Strom. Hi. Hier gibt es bestimmt eine E-Bike-Ladestation. Muss mal gucken. Ach was, brauche ich nicht. Die Getränke. Das könnte man sich angucken, mache ich aber nicht. Und den Getränkautomat habe ich auch nicht gefunden. Doch hier wäre der Gedenkautomat gewesen, aber ich habe ja noch Oksauf dabei, trinke ich den jetzt. Ja, cool. Ich habe hier gerade playmobil Spielzeug gefunden. Irgendwie hat mein Vater einen für den Arsch, oder? Wie so ein Ich kann mir kaum vorstellen, dass das kein Trinkwasser ist. Die wollen hier nur Getränke verkaufen. Sehr beeindruckend, die Schlucht hier. Ich will jetzt hier nicht stehen bleiben mit anderen Kameras. Bilder machen, vielleicht kann man das vorne. Weil hier gibt es keine Radwege. Also hier wollte ich jetzt gerade keine Panne haben. Ach, ja. Wie schön wäre das ohne Hochspannungsmasten. Ja, wir brauchen nur mal den Strom. nichts. Ich habe jetzt 70 Kilometer und nur noch 23 auf meinem Akku. Ich denke, die muss ich bald mal wechseln. Es kommen noch zwei kleine an. Stückchen. oh, das war ja mein Wohnwagen, so dann hatte ich auch. Ja. Ja. So, jetzt will ich mal meinen Akku wechseln, bevor es noch mal eine Steigung gibt. Sind ja auch ganz schön stramm dabei hier die er ja, Zack ist wieder aufgeladen. Wie weit habe ich noch? 23,9. Ne, 4. Und hier noch ein paar Steigungen. Wir sind jetzt hier. Wir haben kurz vor 3 und ich habe 73,5 Kilometer gemacht. Um halb 10 bin ich los. Ich bin echt zufrieden. Ja, bin echt gut vorangekommen. Kann man nicht meckern. guck ja, doch Radfahrer an. Akku ist gewechselt und wenn ich Glück habe habe ich ein paar Abonnenten mehr. Ich habe noch ein bisschen ins Gespräch mit denen. Die hatten auch einen Horrortrip mit der Bahn heute Morgen hinter sich. Ja, ich sage jetzt nichts dazu. Ja, wie gesagt, 23 Kilometer noch und Master schiebt. Muss man überholen. Ich habe gerade Tennek durchlebt und gleich äh, komme ich. An der Burg Hohenwerfen vorbei. Eine mittelalterliche Burg. Ah, das ist nochmal die letzte größere Steigung für heute. 100 Höhenmeter. Ah, ist doch gar kein Problem. Ich bin geneigt, den Turbo anzumachen. Weil die Akku reicht eh. Mach ich's? Mach ich's nicht? Zeig nicht. Und Pizzeria gibt es auch. Alles da, was man braucht. Ich will aber auf meinen CP. Einstein sein. Schönes Dixie-Klo. Nett arrangierte Kunstwerke. Auch wenn es ein Radweg ist, der direkt neben der Straße führt. Aber er flirrt am Fluss. Und damit bin ich schon mal zufrieden. So, das war das wunderbare Städtchen Imlau. Aber ein Blick hier. Heiden, nein. Hinter der Brücke ist der Ort Pfarr Pfarrwerfen. So, ich hole mir mal die andere Kamera raus und ziehe mir das alles mal ein bisschen näher ran. Ja, das sind halt so diese Überquerungen. Also wo muss ich lange, ich hätte da biegen müssen als Das ist ein bisschen eng hier. Mit einer Hand geht das nicht, Herr zieht Boah. Ah, Schikane, aber geschafft, Reiten verboten. Das ist in Ordnung. So, Stoff geben. Dann sauge ich mir mal die Zapfstelle rein. Hier. Alles oh, total verschlampt. Bergschuh habe ich nicht gerade an. Oh, nicht auf die Fresse liegen. So, noch mal kurz die Füße reingehalten. Ach hier hätte ich es einfach gehabt. Ach, oh, das ist so genial, wenn dann die Socken richtig qualm. Also ich könnte auch nicht mit Schuhen fahren bei so einem Wetter. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen Das auch, wenn ich aus dem Büro komme und zu Hause erstmal meine Schuhe, ausziehe. Ich habe keine Stinkefüße, aber... der Eindruck, als wenn da richtig Dampfdruck drauf ist. So, fahren mit Hut ist immer gut. Nach Hier muffelt es ein bisschen. Rechts Hier rechts irgendwelche Erklärtafeln. Fischfauna, der Salzsach, Amphibien. 20 25 Tonnen, das passt noch. Bischofshofen. An der Salzach habe ich ganz schön geschwitzt, aber als ich losfuhr trocknet ja der Schweiß und das kühlt total schön. Dann ein Schild, Fahrräder über die Brücke schieben. Also bitte schiebt die Fahrräder über die Brücke. Klasse, hier ist so ein E-Kiosk. Habe ich bei uns noch nicht gesehen. Nicht schlecht. Ich bin übrigens in Bischofshofen. Ich mich mal kurz hinsetzen und was trinken. Mir scheint ja irgendwie so eine Rennradveranstaltung gewesen zu sein. Hier fahren ganz viele Rennradfahrer mit irgendwelchen Nummern durch die Gegend. Schöne Kirche. Trinkwasser, Bingo. Wie weit habe ich noch? 4,2 Kilometer noch bis zum Campingplatz. Ich bin jetzt angekommen in St. Johann und das Mikro ist leer, der Funksender. Jetzt roll ich mal langsam zum Campingplatz. Müsste gleich zwei Kilometer so weit sein. So, rechts, dann über die Brücke. Ach, notfalls esse ich hier was. jetzt war eine Shisha-Bahn. Weg auf die Berge. Da geht's noch ein bisschen hoch. Und zack bin ich da. Das ist Rezeption. Ich fertig, stehen lassen wir. Das ja so, der Tag endet hier am Campingplatz, aber der Film noch nicht. Jetzt werden noch erstmal die anderen Gäste verarzt. Solange höre ich mir Udo Jürgens an. Ich war noch niemals in Berlin. Ich habe auch gar nichts mehr zu essen. Heute ist Sonntag, einkaufen geht nicht. Hier kann man offensichtlich Pizza essen. Mal schauen, ob die auch heute Pizza anbieten. Ja, da wäre der Waschraum. Und da ist eine richtig laute Straße. Ich glaube, die Stellplätze sind da oben. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, Inzwischen ist die Hölle los. Hätten mir den Platz gezeigt. Ganz oben. Ist ganz schön. Und auch ruhig. Und da fahren jetzt hin. Ja, auch hier die Devise. Radfahrer gehen immer. Das ist doch super. So, dann mal hoch zu meinem Platz. nämlich ganz oben links neben dem der so, dann habe ich auch direkt einen Stromanschluss. Und neben mir kommt noch ein Wohnmobil. Ja, da ist der Stromkasten. Super. Schade, der sperrt mir den Blick. Auf die Berge. Naja, stelle ich halt meinen Stuhl halt ein. Das Außenzelt ist noch klatschnass. Brauche ich das auf? Dann habe ich nachher Dampfsauna in dem Zelt, oder? Ich glaube, ich trockne mir das vorher erstmal. Ja, Sonntag alles dazu. Pizza könnte ich mir bestellen, könnte kommen. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Ich habe irgendwie keine Lust auf Pizza. Keine Ahnung. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja noch ein Bier. Das war in der schwarzen Tasche. Das ist bestimmt brühwarm. Das wäre dann ein Zeltaufbaubier. Also wenn ich das trinke, wird sich das Zelt aufbauen, glaube ich. Ich versuche es mal. Aber nicht in der prallen Hitze. Nee, nee, nee. Das werde ich noch ein bisschen verschieben. Inzwischen habe ich Wäsche gewaschen, habe geduscht. Und ja, die Sanitäranlagen sind wirklich der Hammer. Ich war erst im alten Haus, weil die Duschen abgeschlossen hat. dachte wo muss denn hin? Hab dann gefragt und haben die ein nagelneues Haus hier gebaut. Und mit sehr geräumigen. Hallo, mit sehr geräumigen Waschgelegenheiten. Ja, so ein Regal mit Badelatsch habe ich noch nicht gesehen. Jo. Jetzt habe ich meine Wäsche mal aufgehängt und nächstes Mal nehme ich doch lieber eine Wäscheleine mit. Hier ja, nochmal ein kurzes Fazit vom Tag. Ich habe mich gerade etwas vom Campingplatz entfernt, weil meine Nachbarn gekommen sind mit dem Wohnmobil auf der einen Seite und die mit dem Wohnwagen sind auch gekommen. Die im Wohnwagen sind ganz nett, die anderen. Ja, ähm, ja, Fazit, ich bin heute Morgen um halb zehn Jahre gestartet am Königssee auf dem Campingplatz Mühlleiten. Die waren total nett, es war total netter Campingplatz, allerdings auch sehr gefüllt, aber ja, kann ich nur empfehlen. <lacht> äh, nach 32 km bin ich in an Salzburg angekommen. Auch die Strecke war wunderbar. Es ging wirklich nur mal 100 Meter an der Landstraße entlang. Ansonsten traumhaft auch dieser Radweg oder diesen Weg kann ich sehr empfehlen. Ja, und ab Salzburg, nach meiner Mozartkugel, äh, bin ich dann auf den Alpe-Adria-Radweg. Ja, was soll ich sagen, ähm, die Zeit, wir ging wie im Flug. Es hat sich erst mal nach Salzburg etwa zehn Kilometer lang doch sehr gezogen. Ähm, nachdem ich die Pause gemacht hatte an diesem MS beim Freibad, ja, wurde es wieder ganz spannend. Also es war ja immer schön nett am Fluss entlang durch ein paar Dörfer durch. Da ging es rechts ein bisschen hügelig. Äh, ja, durch kleine, urige Dörfer. Ja, nur das eine Stück. Ich glaube, das waren so um die zehn Kilometer nach der Schlucht. Ähm, die waren halt ja, etwas unangenehm. Da hat man das Gefühl gehabt, man muss irgendwie schnell durchfahren. Ja, ansonsten ging es ja noch mal hier an der Salzach entlang. Wunderbar. Und jetzt bin ich hier an diesem tollen, wirklich tollen Campingplatz. Wiesenhof. Wieshof. Wieshof heißt er, genau. Jetzt wollte ich gerade eine Pizza bestellen. Hab kein Bargeld, also kannst du es vergessen. Ähm, ich muss mal schauen, wie ich irgendwie zu Nahrung komme. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Ich weiß nur, dass ich über Bad Gastein fahre und dass es da eine Steigung gibt. Ansonsten habe ich überhaupt keine Ahnung, was mich morgen erwartet. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.